Ich glaube, es macht, wird sogar mehr Spaß machen einen 27-Unge-Videos-Marathon, äh, weil es da ja ganz unterschiedliche Reaktionen sind und ganz unterschiedliche Videos sind. Ja, Leute, das ist kein Clickbait. Ich habe wirklich an Weihnachten 24 Stunden am Stück Ungarn geschaut. Kurz bevor es losgeht, der Grund, warum das Video fast eineinhalb Monate später rauskommt, ist, dass ich einfach übelst lange gebraucht habe, das Skript zu schreiben, einfach keine Ideen gibt. Also tut mir leid, aber jetzt geht weiter mit dem Video. Ihr wisst ja, draußen hat so ein kleines Virus, wegen dem wir einen Lockdown haben, der dazu gesorgt hat, dass das Laden meiner Montage über zwei Monaten mittlerweile geschlossen ist. Und da war mir schon klar, dieses Mal Weihnachten wird ein bisschen anders. Normalerweise feiern wir Weihnachten, sonst werden wir nur Geschenke bekommen und das war's. Und da ich dieses Jahr kein Weihnachten habe, dachte ich mir, hey, ich mache einfach einen weiteren 24-Stunden-YouTuber-Marathon und mach das Weihnachten von anderen Leuten besser. Vor drei Monaten habe ich meinen ersten 24-Stunden-Marathon gemacht. Es war ein 24 stunden seo marathon Und einer Reaction meinte jetzt: Ceo es wäre viel unterhaltsamer, eigentlich einen 24-Stunden-Unge-Marathon zu machen. Da dachte ich mir. Okay, Boys, here we go. Ey, ohne Scheiß, Leute, noch ein neues Trinkschl. Ich Jedes Mal, wenn ich 24-Stunden sage, trinken wir ein halbes Glas Wasser. Ich schneide gerade das Video und ich bemerke gerade, ich verschlucke die ganze Zeit irgendwelche Wörter. Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Also beschloss ich einen zweiten Versuch zu machen, zwar 24 Stunden ungemacht. Ich habe mit After Effects zwei Counter, also halt einen Count vor dem Stream und halt einen Count über den ganzen Stream läuft. Außerdem habe ich mein 24-Stunden-CEO-Marathon-Video analysiert und mir überlegt, was kann ich in dem Stream jetzt verbessern? was ich im ersten Stream nicht bemerkt und auch nicht wusste und ich wurde fündig. Ich habe die vier, warum zeige ich zwei? Ich habe die vier Grundlagen gefunden für einen erfolgreichen 24-Stunden-Marathon. Erstens Gesellschaft, zweitens Abwechslung beim Content, drittens Bewegung und viertens einen komplett zerstörten Schlafrhythmus. Als erstes habe ich ein paar Freunde von mir angerufen, aber die Antwort war meistens diese: ähm, Hast du Bock, am meinem 24-Stunden-Unge-Marathon mitzumachen? am 24. Dezember. Ja, bist du dumm. Das Abend. Außerdem schalte ich meine Playlist mit unterschiedlichen Dingen, die es auf Unges Kanal gab. Von Reactions bis Real Talks und sogar alte Minecraft-Runden. Dazu habe ich mein Setup so umgebaut, dass ich währenddessen einfach aufstehen kann und mich wieder hinsetzen kann, ohne da so eine Tätigkeit zu verschieben. Was ganz so praktisch ist, weil Bewegung, ne? Mehr Bewegung, weniger Müdigkeit. You know? Nein? Okay. Und zu guter Letzt, Punkt 4, einen komplett zerstörten Schlafrückens. Ich meine es ernst, es hilft wirklich immens. Wenn ihr sowas wirklich nachmachen wollt, was ich nicht empfehle, weil das ist echt gefährlich. Und beim ersten Mal muss ich von der Schule abgeholt werden, nach sowas. Fünf bis drei Tage vor dem Stream, geht einfach jedes Mal ein paar Stunden später ins Bett, zwei, drei Stunden später ins Bett, damit ihr einfach jedes Mal länger wach bleibt. Dann trinkt ihr euren Körper so bis zu ein paar Tage Sonne, habe ich auch gemacht. Okay, aber da eine besch beschissene Schlafrückens hatte. Nachdem alles fertig geplant war, startete ich den Stream mit einem guten Gefühl. Ich habe nun aus so meinen Fehlern gelernt und vom letzten Stream viele Dinge verbessert, die ich im ersten Stream gar nicht bemerkt habe. Und ja, damit fing alles an. 24 Stunden ab jetzt. Boah, Leute. Man merkt hier, ungefähr Und hinten, ich kann mal kurz mal die Kamera kurz umschwenken auf die Frontcam. Ich saß gestern bis äh, 4 Uhr morgens dran für diese Kacke. Ich weiß, oder es sieht, es sieht nicht schön aus, okay? Aber, hat aber so ein, es ist Es hat aber schon so einen so funny Vibe. Ich finde es ich cool. Ich finde es cool. Es hat so einen funny Vibe, Jungs. Im Laufe des Streams sind viele Clips entstanden. Deshalb gibt es am Ende des Videos noch einen Supercut von den witzigsten Clips aus dem ganzen Stream. Ab hier können wir eigentlich schon bis zum Ende springen. Denn aus, dass ich jede zweite Stunde mit einer Luftschlange gefeilt habe und mich totgelacht habe, ist im Stream eigentlich gar nicht großartiges passiert, was ich erzählen konnte. Es war einfach nur ein langer, spaßiger Stream. Gegen Ende wurde es nochmal richtig schwer. Die Zeit verging immer langsamer, meine Gedanken schweiften immer mehr und mehr ab. Obwohl ich diesmal die ganze Zeit wach war, nie wirklich müde war, war ich am Ende einfach nur lost. War es Brandenburg eine Stadt? Aber als es langsam aber sicher Richtung Final Hour ging, war ich wieder wach mit voller Energie. Die letzte Stunde ging so schnell vorbei und als ich realisierte, dass ich noch 5 Minuten habe, wollte ich noch unbedingt noch ein paar weitere Videos anschauen, als der Counter die letzte Minute erreichte und damit das Ende dieses Streams bedeutete. Ich habe nochmals das Ende richtig genossen. Wir haben am Ende noch den Türsteher-Song gesungen. Ich habe sogar eine Wunderkerze angemacht. Und ich möchte mich hier noch mal kurz bedanken an alle, die im Stream dabei waren und mich supportet haben. Dass wir trotz Heiligabend nie unter sieben Zuschauer waren. Um 3 Uhr morgens, um 18 Uhr, wo alle ihre Geschenke auspacken mit ihre Familie feiern. Wir waren nie unter sieben Zuschauer. Das ist, das, das ist krass und es ist echt keine Selbstständigkeit und es bedeutet mir echt viel. Und noch nochmal ein großes Dankeschön geht an die Leute raus, die mit mir im Discord gechillt haben und mich unterstützt haben. Und danke an alle, die alles Witzige geklippt haben und die Mods, die weniger witzige Sexe weggeteilmordet haben. Big Mac den direkt für zwei Wochen, Digga. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Clips aus dem ganzen Stream. Aber bleibt aber noch dran, denn in dieser Aufnahme hier gerade sind so viele Outtakes. Also bleibt dran, am Ende kommen alle Outtakes, die sind echt funny. Oh, ich dachte, ich habe, oh, habe ich ja, ist hat sie gerade gesagt, ich hätte deinen Hund gefickt? Ich hab deinen Hund gefickt. Boah, hab ich meinen Hund gefickt? Hab ich verstanden? Ne? Hä? Boah, hab ich meinen Was Hund gefickt? Was für ein Bobby? Nee, boah, hab ich meinen Hund gefickt? <lacht> ich <auch, oder? lacht> ich hab's vergessen, ne? Hab ich <lacht> mich <lacht> <Come on, ja. lacht> <lacht> Vor allem das Einhorn ist mitgestorben. Ja, die, die, die, die nee, Regenbogen so lebt Alkohol. ja, Regenbogen äh. Ring. Ring. und Ring. Ring. Ring. Ring. Ring. Ring. Ring. Ring. Ring. Ring. Ring. eine Ring. Ring. eine von Spongebob getisst. Oh mein Gott. Das war ein war Audi. Ich meine, das bockt sich schon irgendwie und sozusagen, sozusagen, das geht man echt sagen so meine kleine Sache machen, so mein Trend, Motto, ich studiere YouTuber in 24 Stunden, weil ich bin mit hart, Junge. Was mehr. Oh, da kam Schokolade mit hoch. Da kam schon, Da kam Schoki. Warum? Genau. Ist eigentlich sein dein <lacht> hier? Sch! nicht Sch! <lacht> meine Mom kommt nächste Woche auf Donnerstag vorbei. Oh, <lacht> <lacht> Kick <in> Robbe. <lacht> Wie dieses Tier einfach wieder zugeht! Oh mein Moin Real Augen, Gaming! Meine Damen und Schließen Sie ihre Augen! Hören Sie auf diesen ASMR-Sound. Okay. Oh, ja. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Iki do gun. Jesus. Iki do gun. Iki. Nein. Ich weiß schon, was passieren wird. Nein. Die Küche. Die Küche ist extra weiß, die ganze Wand ist extra weiß und leer, weil es wird jetzt alles voll explodieren, es wird alles voll spritzen. <lacht> <lacht> Yo! Was ist das? geht eigentlich ab in den internationalen Meme-Videos, Alter, ich raff da gar nichts. Oh, what? Comment? Was? Ach, wa? Was what cement mixer you are? Welcher Zementmischer bist du? Oh mein Gott. <lacht> get it back. Get it, get it back. Wie ich mit 8 Jahren Singstar auf der Wii gespielt habe. <lacht> VB angegeben. Ich hab aber nicht mehr. Ich bin ganz ehrlich, ich hab gerade ein Bußgeldverfahren am Arsch wegen Auto und echt kein Geld für ein, für ein TV. Er hat kein Geld für ein TV, aber will ein TV kaufen. Was ist denn mit ihm? Was, was, ich hab gerade Instagram Leute, geöffnet, da war gerade so ein fucking Silvester-Scheiß-Video dieses, wo dann jemand so, ich auch so pfeift und dann so drauf. Ich hab ich gerade so erschrocken, what the fuck. Hä, <lacht> hey, wer ist das? Welches Pokémon ist das? Hallo! <lacht> oh mein Gott. Hey, mir geht's total gut. Und hier haben wir noch einen Hund. Hallo. ist der Peso. Das ist der Peso. Der <lacht> Peso! Ja? Seine Marke heißt ja Peso. <lacht> Und hier haben wir noch einen Hund. Hallo. ist der Peso. Das ist der Peso. Sina! Oder was ist 8 plus 4? Ich bin gerade echt dumm zum Rechnen. Oh. <lacht> zum, Glück, zum Glück ist das ein Schaumstoffboden Und natürlich ist das hier aus einer okay. Filmszene Das ist ein äh, professioneller Stuntman Und das ist alles natürlich nur ein, äh, ja, ja. Ein, ein Filmset Zum Glück hat er sich nicht verletzt Weil das wollen wir nicht ne? <lacht> Natürlich Jeder kriegt einfach einen Arschbohrer Man kennt. Aber du machst auch noch mehr Sachen. Aber nix mit deinem äh, nichts was Arschlauammäßiges. Schlimmer. Ja, <lacht> oh, oh, oh, Monte nein! Pedro. Oh mein Gott. Kinder sagen immer die Wahrheit. Oh, oh, oh. Du stellst. Du... Wie ist es mit den Händen so? Ja, aber du. <lacht> <lacht> Monte. Ja, ich hoffe, da. Du wolltest ihn wegschmeißen, mm, du Arschloch. Ah, ah, ah. Ey, mein Kopfhörer! <lacht> <lacht> mhm. Wohin denn meine Großmutter? Kommt nicht so Ey, da hinten sind so Blumen und so ein heftiger Scheiß! Äh, ich das Ganze tut immer nice! Korrekt! Danke! Wo, Wo soll hier der Buben sein? Wo esst Und Cola, du sind mir egal Ich, ich gehe erstmal Taschengeld bei Oma Jesus holen Junge, find's nice Oh, bei diesen Lego Musik... ist geil Ja! Oh! Die hatten schon seit Jahren nicht mehr gehört wir ja, so haben oh, Jesus, oh, Jesus, oh yeah Jesus, oh yeah Jesus, Okay, das ist gut. Ja, das gucken wir uns Podcast, Ja, das ist okay, Zoo, TV, uns das Video an, was er gemacht hat. Ja, das ist das Ja, Jo, was geht? Fenster aus der Arme. Äh, äh. Fenster aus der Arme. <lacht> <lacht> Für Lieferung gesprochen. Oh Mann, nein. Anne. <lacht> <lacht> Boah, Junge Alter. Dein Huster klang gerade wie eine Flöte. <lacht> ja, ich weiß. Der Katze. Ja. <lacht> <lacht> Was kannst du eigentlich nicht? Ich, ich kann echt nicht werfen, Junge. Junge. Ah! <lacht> ich wurde gesniped! Ah! <lacht> <lacht> Morgens besser, weiß ich nicht, Kopf rechnen oder ah, nee, den schwierigen Anruf, den mache ich besser später, da bin ich wacher, da, bin ich, da kann ich besser und zu anderen Zeiten kann ich vielleicht besser schreiben oder irgendwas. Ja, dann kann man diese erfahren. Ich habe gerade gegähnt und plötzlich konnte ich besser hören. 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, um, um Heiligabend das zu schirren, Wir hatten die ganze Zeit über 10 Zuschauer. Die ganze Zeit über 10 Zuschauer. Ich liebe euch dafür, Alter. Ganz zu so wild zu Bescherung. Ja, Junge, auch. <lacht> das ist zu wild, Junge. Ja, mal. Into the memes, let's go. Ich also unter mir so eine Platte für halt einen Stuhl, damit halt ist ja krass. Ich durfte gerade ein Ding. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Fuck. <lacht> Scheiße. Mittlerweile eine Million Leute. Alter Fabio mal, wer bist du und was? Was machst du? Oh, Quirly hat sogar kommentiert. Ich muss den ganzen Chat hier raus. Sogar Quirly hat will. kommentiert. Was, fuck, was machst du? Äh, äh, Alter, was für eine Arbeit Mach du? Mach's Bescheid auf. Du ja. Alter. Okay. Das äh, alleine? Ich versuch's immer mit den Zehen. <lacht> Wir klippen das. Warte mal deine Schminke weg. Boah. Oh, <lacht> deine Schminke weg. So toll. Voller Zuversicht. Hä? Ich verstehe. Hä? Rasteten die beiden zum alten Kackefeld. Hey, what Hä? heck? Hey! hey. Oh. Ich hab quasi schon gewünscht, den Nagel für mich gab. Ich bin fast schon angekommen, gekommen, used to put us bisschen wahnsinn. Glaube nicht, bin <lacht> schon leid. Stunden verpasst? Ja, 20 Minuten und 46. Wir haben vier vor 4 Minuten verpasst. Komm. Leute, ey! Leute, erstmal. Wenn sie nicht gestorben sind, dann rennen sie noch heute. Die Stunde ist rum. Oh, fuck, Jungs. Mann, warum kämpfen man die schon mal bei mir? Das ist alles ruiniert, Junge, das ist alles ruiniert. Wenn ich fertig bin. Okay, Lilli, komm, let's go. Und. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Los, Das ist ein. Das geht ein. Das ist ein. Das Die sind mein Spezialgebiet. Ich denke, euch wird auf jeden Fall keine Probleme haben, nicht zu lachen. Let's go, der Hase. So, also, bevor, ha oh. bevor der Hase aber jetzt lossteppt. Kurze Anmerkung. Wir haben gleich die Stunde rum. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, erstens, dass wir neue Scheiße machen können. So komplett. Geht's auf, ja. oh, Junge. That's the final brain salt. <laughs> no. Hat die Bäckerei heute zum Weihnachtstag offen? Oh, wir haben nämlich einen Counter rum. Äh, äh. Okay, so ganz kurz. Bevor das jetzt losgeht, Leute, wir haben gleich die 3-Stunden-Marke rum. Das heißt, oh wir ja, haben warte, ich dann ich schon seit 21 fucking Stunden. Gaaah! Ja. Über sieben aktive Zuschauer die ganze Zeit zu haben. Darauf erstmal kurz, ähm, kann man sagen. Weißt du das? Mami, bin ich im Fernsehen? Es <lacht> geht mal <immer> rein, Alter. <lacht> so ein Scheiß ich sehe nur diesen Typen. Der Ehrenbruder Settek ist am Start. Der schaut mit uns jetzt hier. Das Stream an. Let's go. <lacht> Ey, der Count hat gerade gebuggt. Der Count hat einfach gerade gebuggt, dude. <lacht> Nein! <lacht> <lacht> Digga, mir fällt nichts ein. Vor drei Monaten. <lacht> Digga, ich habe echt keinen Plan, was ich sagen soll. <lacht> ich wollte es ein bisschen funny machen. <lacht> <lacht> <lacht> äh, nein. War das gut? Kann man es nüssen? Nein. Okay. Ich hab Luft verschluckt, die gesucht. Nein. Junge, Jungi mal ja, oh, In einer Zukunft Viel Spaß das alles zusammenzuschneiden zu einer guten Scheiße Digga Danke Digga Hab mich doch gern gemacht Es ist 7 Uhr morgens, ich hab 12 Stunden Onlineunterricht, ich hab gar nicht geschlafen Digga Danke Außerdem... Digga, jetzt kratzt den Rücken Digga Jetzt versteh ich auch, was ganz leicht immer so machen so blulululululul Digga, es geht einfach los ist also doch ohne Scheiß, Mann. Okay. <lacht> Hallo, Unge. <lacht> Ey, das war auch Hallo, Unge. <lacht> <lacht> ja, Digga. Und aufgrund des Lockdowns hat... Und aufgrund des Lockdowns... Und, und ich wurde Nein, und ich wurde fündig. Nein, das klingt komisch. <lacht> ich bin Minecraft-Village. <lacht>